Ja. Was haben wir jetzt? Tiere ins, gehören Tiere ins Bett? Ja. Also ja. Tiere gehören nicht ins Bett, mhm. besonders wenn sie so ganz klein sind. Mhm. Du meinst so <lacht> kleine Insektchen? Ja genau. Ja, die können auch keinen ins, ins Bett, aber ich finde das auch größere Tiere. Also, ja, auch größere Tiere, gar nicht ins Bett. Also bis hin zu Katze und Hund im Bett nichts zu suchen Nein. haben. Nein. So. Du, ich? Du, ich. Ich habe aber schon eine für die nächste. Gut.